Hallo willkommen. Mein Name ist die P. ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Ich muss hier noch kurz an meinen PC schießen. Nein. Okay. Ähm, Letzte Folge mal Abenteuermodus wieder gespielt mit der Reef trainerin die wir freigeschaltet haben, ganz frisch. Und ja, wir gehen mal in den klassischen Modus und mal wieder unsere zwei Charaktere wählen. Die war zum ja freischalten hier wählen. Nehme ich mal. 1 zwei, drei, vier, 5 Weg ich will den Inkling auf jeden Fall spielen, natürlich normal, weil die putzigste von allen ist. Alles klar, dann gucken wir mal, wie dieser Charakter zu spielen ist. Wirklich so kompliziert oder merkwürdig ist. Wieder m Master sagt, schießen, alles klar. kann man sogar denken finde ich gut. Wenn man B drückt, dann tut man wieder auffüllen. In den Sand sagt den haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Da habe ich mir schon gedacht haben diesen Roller <lacht> Pinsel ich wollte eigentlich nicht mit der Dings hier abschießen ne? okay alles klar rettungsmove Move oder oh, ist die Granate cool ja ist ein bisschen komisch gebe ich zu aber wird schon das für klassisch muss reicht auf jeden fall <lacht> Ich muss halt immer aufpassen werden mit der Dings, ne? Mit der Farbe, die mir irgendwann ausgeht. Ich weiß nicht, ist überhaupt war durch bei smash angriffen auf Farbe verbrauchen. Ich glaube ja, ne? Äh da muss man halt viel managen hier mit farbe und also okay. was aber was jetzt passiert und ich bin jetzt rausgeflogen das war noch bei der falsche der angriff gefällt mir klar. Okay. Ist noch Gewöhnungssache, aber gucken wir mal. Audio. Ich glaube irgendwie Gegner, die irgendwie mit Farbe bestreut sind, nehmen mehr Schaden. Ne? Boom. Knapp. Was ist das? wobei bei Fliegt. Oh, Goku flieg. oh, go go Ich glaube, ich muss aber immer erst leer machen, ne? Ja, er kommt jetzt nicht durch oder was? Okay. Ich das beste Ergebnis werde ich ja nicht kriegen, aber was soll Absage geschafft, ne? Also, ich, mein, ich will die erstmal so. wie möglich mit farbe bestreuen ne? und dann ordentlich draufhauen ne? ich muss immer erst meine ganze farbe brauchen um ja voll aufzuladen was ist das denn nicht auch kann ich mir nicht vorstellen Hör auf zu blocken. Äh. Ja, Fisch frisst den. Ich habe Giftbild gegessen. oder oh, sau? Nicht schlecht eigentlich in den Boden einfangen, genauso wie Donkey kommt mit seiner Kopfnuss. schuldness und Mewtwo. Liebst Psychic Typen oder wat? <lacht> no, was? Na, was war das? Oh Gott. Oh danke. Ich tot gewesen. Okay. man ist gerade gewachsen. Ich hab's gehört. Nein. Und tun die Baseballs von der... Um links regnen. Na, oh, so, komm mal her. Oh, die sind alle hinter mir Dreck. Danke, ich mein Bestes. Komm ja. Ich habe jetzt ein Schwert, machst du jetzt? Wo start? Wo start? gut. Klingt mit dem Schwert Farbschwert, das also wie ein Laserschwert nur aus Farbe besteht. Gibt es Ich Weiß nicht, Ich habe das Platon und zwei noch nicht gespielt. Ja, da könnte bunt werden. Ja, je länger ich gedrückt halte, desto weiter werfe ich diese Granate. habe ich gemerkt. What? So, komm her boom <lacht> cool macht spaß irgendwie nicht so einfach mit ihr zu spielen aber macht spaß auf jeden fall genauso wie die wiefe trainerin also einige charaktere sind halt sehr komisch zu steuern und aber es macht spaß mit denen zu spielen gibt halt manchmal solche charaktere ne? ich merke gerade der boden geht darunter weg Weiß ich ja, was ich hier machen muss. Ich komme nicht. Ich kann ihn nicht kaputt machen, anscheinend. Ich muss da halt irgendwie noch herausfinden, wie ich das machen muss. Dann ich immer so meine 100.000 Punkte kriegt, ne? Ist auch was. So, Max, was? Ja, wie wegen Kirby Gegner. Das ist ja das nicht der finale Boss aus Kirby. Oh, cool. ja ah, die Musik vom Final Boss aus Splatoon. Alter. komm ist ja klar ich zuerst mal bin ich gegen Bosskämpfe wieder voll auf Fresse krieg nur so schlecht stellen wir uns nicht an aber ich werde auf jeden fall noch mal das ist immer so ein tolles lied ja ich glaube ich bin tot Nein, er tut seine Augen auf mich werfen, was? Mm -mm. Komm. Oh Gott, was ist das denn? Ja. Komm. Sechs sechs. ganz klein ein bisschen schaden muss hat warum kann ich dich nicht mit farbe beschreuen max Na gut in den 13 Minuten. Das war schneller als mit wieder mal jetzt gespielt. Gut gemacht. Gut also Bis jetzt halte ich mich noch über 5 auf jeden Fall. Ich glaube sogar über sechs halte ich mich noch bisher jedes Mal. Das ist doch auch was, ne? ob ich um irgendwann statt aufnehmen weiß ich nicht aber jedenfalls mir irgendwann hat ja eigentlich schon bock gemacht muss ich sagen und meine 1,5 millionen punkte wieder nur oh. ja. ja ja Geh kaputt ich glaube ich gucke in die falsche richtung was wo wir mal ein paar andere knöpfe aus ob die vielleicht irgendwie anders schießen oder so also weiß nicht Wie wir sein können ne? weiß ich ja nicht dass mir ich gesagt gedacht ich würde es länger brauchen um den kling freizuschalten ich habe jetzt schon eigentlich genau den charakter freigeschaltet den ich am liebsten haben wollte von den neuen da gibt auch einige charaktere die ganzen dlc karte aus dem vierten teil die ich mir alle geholt habe alle gekauft habe und so und auch schon runtergeladen habe. aber ich habe die noch nie gespielt sowie bayonetta cloud und also die ganzen charaktere ich habe mir die alle geholt aber zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht mehr Smash gespielt, also kam ich irgendwie nie dazu zu steuern. Deswegen generell Tetsuo Nomura, ich glaube ich habe Tetsuo Nomura gelesen, da er ist Erfinder von Final Fantasy, glaube ich. Und ich auch und auch von Kingdom Hearts, also ja okay Cloud in diese, ist in diesem Spiel, also ist ja so, auch bald in dem Spiel. Das wäre mein allerliebster Lieblingscharakter, der hinzugefügt werden würde. Hey, so, wer kommt? Hier mache ich platt. inkling Mädchen, da muss ich den Inkling Jungen auch noch spielen, um irgendwas zu bekommen. One-Up-Pilz mit. Äh Wir sind eigentlich die im Katalog betrachtet werden. Kämpfergeist. Kann ich auch ausrüsten. Oh hallöchen hallöchen. Fugro. hat Was sich wieder ausgesprochen wird. Sonne und Mond noch nie so weit durchgespielt. Ehrlich gesagt, ich bin noch relativ am Anfang. Na jetzt kommen her. ist ja ganz orange. Nein. Jawohl. Ich glaube, ich weiß, wir mal jetzt nicht zu so spielen. Voll so. groß. Für nee nee nee nee. 6.6 6.0 Ja, 6 ist auf jeden Fall immer drin. Ne, bisher das ja, im Shop vorbeischauen, weil ich kann ihn ja glaube ich wieder erweitern Wenn ich ein paar Sachen kaufe, ne? äh, Isaac outfield Golden Sun Vor Ewigkeiten gespielt. Ey. Shop Sortiment vergrößert. Oh, äh. Hector, Castlevania. Ja, Kampf mit Toast, denn sie beginnen, das ist irgendwie krass. Drachenrüstung. Okay. Fey long Stage, Super Street Fighter 2. Ich gebe mein ganzes Geld aus, ey. Boom. zehn verschiedene Mianzüge. anzüge Hat er vor. alles klar äh, welchen charakter mal schauen vielleicht ich glaube ja ich will nicht alle charaktere alle neuen charaktere direkt hier verballern also mach mal einfach yes. So, wer kann am besten joshi nachmachen könnt ihr gut joshi nachmachen wir wissen wie er joshi sagt kommt hier ist meine joshi impression joshi so klingt joshi ne? äh. komm runter Einfach nicht. darüber da drüber geworfen. Was? Ich habe dir nicht angegriffen, oder? Ist meine Maus irgendwie hier so rumgelatscht oder was? Das ist ja gerade passiert? Da sind manchmal so Sachen. Manchmal ist du echt keinen Plan, was in diesem Spiel passiert, ne, Alter? Ja, den habe ich auch noch. Ich meine, wie groß Ridley ist, ey? Ist er normal so groß oder hat er irgendwie ist er vergrößert in diesem, in diesem Kampf? Boah. Ich glaube, der ist vergrößert. Ich glaube nicht, dass er so riesig ist. <lacht> da war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber gut, nicht gut. Ja, King K. Rool. Kampf da Fee, von Dinos und Drachen, Mensch, gerade. Okay, stimmt, wir haben gegen Ridley gekämpft. Welcher weiß ich nicht, was genau der sein soll. und noch nochmal klappt. genug herumgespielt umgespielt. Gott. war gruselig. will gar nicht gegen mich kämpfen habe ich so gefühl ja warum fliegt jetzt nicht durch die gegende hier ja, frist hat dreck hätte ja klappen können luftkampf luftkampf oh, curry glaube ich nee, war nicht curry boom kopfnuss ja ah. ich joshi nicht irgendwie main ne? Das ist mein main in mario kart oh gott das könnte nervig werden glaube ich so nein. Boah. ist nein war einer von denen schon rausgeflogen nee, ne? wir hocken die knallen die ganze zeit dagegen ey. So. Oh, na, endlich mal morgen ist immer noch am leben ey. ich verpiss dich. Niemand mag deine Musik. So, gibt es doch einfach nicht. Ey. Der fliegt nicht raus. So. Oh, was? Oh, ich dachte, verwandelt sich. Oh. Also wurde anscheinend auch geändert, die Ultimate. hat ok immer noch da ja kannst du zwei von ihnen ausweichen Kommt der erste so runter geschossen überlebte ja aber was warst du gegen den zweiten ist ja von wo die anspielung ist dich dich nein oh, danke ich glaube du hast mich gerettet Ende. gott verdammt ey. dann fahr ich wegen so einen scheiß wieder pizza ob zu spam ey. So, es ist doch nicht so effektiv aber was soll's obwohl er ist neutral gegen den dieser Flug und der Flug und Feuer hat ja, weil dann da kotzt mir ja schon wieder an ich so mist verloren aber. So, du bist definitiv größer Jetzt irgendwie nie diesen einen Angriff ein, diesen Down Special. Genau den. Genau den, Bowser. Nein. Oh Gott, die wollte ich einsammeln gerade. Nein, du. Fettes Stück. alter habt ihr voll zerstört gerade <lacht> hey. oh, 7,9 das wird wehtun das war ein bonus spiel wenn hätten wir nicht so schnell wie möglich hier durchgehe also richtig schnell Boom. da muss man doch schneller durchrennen, rennen. 34, vielleicht kriege ich ja was ich noch schneller hier durchrennen? Weiß man ja nicht, muss ich mal beim Meilenstein machen. Was zum Räder los da ist das Monster Hunter. Machen Monster-Anteil, Monster in diesem Spiel ist also auf Capcom. Ich weiß, wie man dich besiegt. So einfach Eis-Equipment hier raus. Mein Gott, ist sogar der Angriff Vielleicht deinen Schwanz abpacken. Da kann man den Monster-Anteil nämlich machen. Oh, hier ging so boss -Gegner, ne? Ich komme irgendwie nie gegen solche Gegner klar, irgendwie ich immer irgendwie Probleme. Musik in meinem Fernseher ist leider ein bisschen so leise. Jetzt kann ich nämlich erkennen, ob ob da das gleiche Lied ist, das gegen den abgeschwert wird. Ja, eine Fallgrube. <lacht> cool wenn ich damit einfangen aber oh, bitte sag wenn sag ich kann nicht damit einfangen loskommen wo lauf doch da rein mann hm. jawohl genau wie im spiel ja ich habe monster Hunter gespielt drei ultimate und monster Hunter world so aber let's bleibt beides den angriff kann ich aber nicht und schon beim ersten mal Er fällt um, weil er erschöpft ist. Sehr gut. Was ist das? Betäubung. Ach, wie die Schalldinger. Nein. Oh. Er hey, kotzt mich so an, ich frage jedes Mal. Mindestens einmal. Schwer, wenn man den seinen Schwanz abpacken kann. Ne? Pah. Das ist das? Sehr cool. 7,8. Ja, da war noch halbwegs gut, ehrlich gesagt. Weil ich Joshi gespielt habe, also... welchen ich jetzt nicht so oft spiele. Überhaupt. Jetzt nicht so mein First Choice-Charakter, also. Aber egal, es reicht halt, ne? Vielleicht werde ich auch ein bisschen besser, also. Macht es jetzt nicht wirklich einen Unterschied, wenig spiel oder so. Vielleicht komme ich halt in Übung gerade, ne? Das kann natürlich auch sein wer das gedacht je öfter man ein spiel spielt desto besser wird man darin und genauso wie so entdeckungen wie wenn ich einen gegner so oft wie möglich schaden anrichte dann stirbt er irgendwann sachen sind dunkler im dunkeln <lacht> habe ich letztes mal irgendwo gehört wenn jemand so voll mit ernster miene gesagt hat Aucha. holster muss müssen wir auch mal versuchen irgendwann aber ich kann mir vorstellen das ist ein bisschen schwierig aber man muss dann gegen alle charaktere spielen die man wahrscheinlich dann schon freigeschaltet hat den soll ich das eigentlich so früh wie möglich machen aber ja ich glaube das war mal auschecken im nächsten part äh, im übernächsten weil im nächsten part spielen wir ja wieder abenteuer also ja. ja ich wie man schon gemerkt hat ich tu ein paar mehr parts hier von hochladen einfach nur weil ich dann mehr grund habe dieses spiel wieder zu spielen also wenn ich all meine parts innerhalb einer woche schon wieder verballert habe ich aufgenommen habe dann kann ich das spiel wieder er spielen und ich will dieses spiel spielen also ja deswegen habe ich so viel parts auf einmal aus so zwei parts pro tag Vielleicht wenn ich wieder Bock habe und sogar noch mehr. Mhm. Wie viele Punkte habe ich immer so eine Million 700 ne? Millionen so ungefähr. Bin mir nicht sicher. Vielleicht kriege ich einen neuen High Score. da ist so durchschnittlich weil ich immer ab 1,75 millionen Was ist denn hier los die meister schiedsrichter Der war eine pfeife hat ne joshi 5 volt beckte das ist von sonic und 5 volt gleich vom MarioWare. champions road auch also ein Pokémon ey. Hallöchen, apropos Pokémon, ey. ein neuer Gegner. Hi. Au. Mein Gott, ist Lucario winzig. Die Proportionen der Mario-Charaktere sind halt so extrem. Habe ich so Gefühl seine Down-Angriff ist auch richtig gut. Ey. Oh, ich dachte, er war tot. Man fliegt mein meinen äh, äh, äh, äh. Lucario kämpft nun mit nichts. Alles klar, das ist so ein Problem. Ich tue Charaktere mit Charaktere Dings durchspielen dann tue ich wieder neue freischalten das endet irgendwie nicht so primär geist 6000 auf songs How mute city sehr geil und jetzt habe ich kein geld mehr ja, ich kann mir den nicht holen direkt ist irgendwelche sehr simplen Meilensteine, die ich erreichen kann über spiel als und ein ultra ja smash ein freunde mit da bis schon irgendwann ergeben jedenfalls das war es für diese part in der nächsten folge machen wir wieder weiter im abenteuer modus ne und ja ich bedanke mich alles für zuschauen bitte einen kommentar ein, like ein, ein abo und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss, Tickowski!